Herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Ja, und schön, dass ich wieder über ein weiteres Geheimnis des Lebens zu dir sprechen darf heute. Weißt du, es geht, es geht, weißt du, es geht heute mal darum, ähm, den Mut zu haben, auch mal Nein zu sagen. Es ist doch wichtig, dass du dich wohlfühlst und... Manchmal, also es könnte mir vorstellen, es gibt äh, Situationen im Leben, wo du vielleicht etwas machst, was du ja für jemand machst, den du gerne hast und wo du meinst, ja äh, du möchtest gerne mit ihm zusammen sein und mh, dann riskierst du mal was, machst das und fühlst aber in dir fühlt sich eigentlich gar nicht wohl dabei. Ich meine natürlich, wenn, wenn man sich wohl dabei fühlt, dann kann man natürlich sowas machen, aber ich finde, also so in meinem Leben hat sich das so gezeigt, wenn, wenn ich was mache, wo ich mich nicht dabei wohlfühle, dann dann wird es nichts. Dann wird es einfach nichts, dann ist es nicht schön und es geht meistens auch schief und ja und letztendlich, wenn man sich überlegt, warum fühlt man sich denn da nicht wohl der Grund ist, ja, weil man sich nicht zu sich selbst steht ja, weil man einfach nicht das äußert äh, was, was jetzt das eigene Gefühl ist sondern indem man das einfach so wegschiebt und äh, ja das dann übergeht sozusagen und weißt du so diese diese Dinge, die man übergeht, die man auch die Dinge, die man so runterschluckt, das sind Gefühle, die sich dann in der Aura festsetzen, die irgendwo in den einzelnen Auraschichten so Strukturen bilden, Strukturenverdichtungen und je nachdem, wie oft man das jetzt tut, kann die Energie nicht mehr so gut fließen, wenn überall so kleine Knötchen sind, dann muss die Umwege machen. Und äh, ja, dann, dann geht es einem nicht so gut dadurch. Ja, wenn der Energiefluss gestört ist, dann geht es einem nicht so gut und man fühlt sich vielleicht unwohl und weiß nicht, woher es kommt. Also es gibt natürlich mehrere Gründe, dass sowas geschehen kann, aber einer davon ist eigentlich dieses äh, nicht Nein sagen können, Dinge zuzulassen, die jetzt gar nicht so die eigenen Dinge sind. und Ja, und dadurch entstehen eben diese Verdichtungen, diese hinderten Strukturen in der Aura und letztendlich, letztendlich wird man von solchen Verdichtungen krank. Ich spreche später nochmal über das Thema Krankheit. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber heute ist es eben wichtig, dass du dir mal überlegst, ob es Situationen in deinem Leben gibt, wo du gegen deinem Gefühl etwas getan hast, also wo du eine Tätigkeit ausgeübt hast, die jetzt nicht deine war, wo du dich selbst praktisch verleumdet kann man nicht sagen. Es ist ein sehr sehr hartes Wort, wo du also einfach nicht auf, de, auf dich gehört hast, wo du ja, wo du einfach nicht zu dir selbst gestanden bist. Es geht mir darum, dass du genau weißt, was du willst und dann auch zu dir selbst stehst, so dass du ganz klar sagen kannst, das ist mein Weg, das mache ich, das mache ich gerne und das andere ist eben nicht mein Weg und deswegen mache ich das nicht. Ja Und wenn dich jemand liebt, dann würde das akzeptieren. Ja Und wenn, wenn diese Liebe nicht da ist und er das nicht akzeptiert, sie oder er, ist ja egal in dem Moment, dann äh, hat es eh keinen Sinn, <lacht> sage ich jetzt mal so. Also, er ja, überleg dir einfach mal, ob es sowas gibt und ob du das einsetzen kannst, ob dir das hilft. Ja, ich würde mich freuen, wenn du es hier unten in den, in den Chat reinschreibst. Dann kann ich auch noch weiter Fragen beantworten, wenn da was anfällt. Natürlich mache ich gerne. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, meine Lieben, wer mich noch nicht abonniert hat, bitte tue es. Das freut mich auch sehr und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunder wunderschönen Tag. Und freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns hier wiedersehen bei Geheimnisse des Lebens. Also bis dann. Tschüss.